Im folgenden Video werden Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten im Lückentexteditor vorgestellt. Dafür sollten Sie sich zunächst das Video zum Lückentexteditor angeschaut haben. Sie sollten ein Quiz und ein Lückentext-Layout erstellt haben und einen Text in das Feld Fragetext kopiert haben. Nun sollten Sie die Wörter, an deren Stellen Lücken sein sollen, markieren, und anschließend auf den Lückentexteditor klicken. Dann sollte ein Pop-up erscheinen, das im Folgenden erklärt wird. Es werden Ihnen nun vom Lückentexteditor grundsätzlich vier verschiedene Möglichkeiten für Antworttypen gegeben und vier verschiedene Möglichkeiten der Antwortpräsentation. Zunächst die vier Antworttypen. Multi-Choice, Multi-Response, Numerical und Short Answer. Bei Multi-Choice und Multi-Response werden verschiedene Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Bei Multi-Choice ist nur eine Antwort richtig, bei Multi-Response sind mehrere Antworten richtig. Bei Numerical und Short-Answer müssen die Teilnehmerinnen selber eine Antwort geben. Bei Numerical handelt es sich dabei um eine Zahl. Wenn gewünscht, kann hierbei sogar eine gewisse Spanne angegeben werden. Wenn beispielsweise nur wichtig ist, in welchem Jahrzehnt jemand geboren ist und nicht in welchem Jahr, kann eine gewisse Spanne angegeben werden, innerhalb der die Antwort richtig wäre. Bei der Short-Answer müssen die Teilnehmerinnen die Antwort selber eintippen. Auch hier können Tendenzen eingegeben werden, falls es gewünscht ist. Bei Short-Answer C wird bei der eingetippten Antwort der Teilnehmerinnen auch die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Bei Short Answer an sich ist es egal, was die Teilnehmerin groß oder klein schreiben. Die restlichen Präsentationsmöglichkeiten betreffen nun nur noch die Antworttypen Multiple Choice und Multi Response. So bedeutet das H hinter Multiple Choice und Multi Response dass die verschiedenen Antwortmöglichkeiten in einer horizontalen Zeile angezeigt werden. Das V dahinter bedeutet, dass die verschiedenen Antwortmöglichkeiten in einer vertikalen Spalte präsentiert werden. Das S bedeutet, dass die Antwortmöglichkeiten miteinander gemischt werden und jedes Mal in einer anderen Reihenfolge bereitgestellt werden. Zusätzlich gibt es noch die Option, dass die verschiedenen Antwortmöglichkeiten direkt im Text angezeigt werden. Dafür können Sie Multiple Choice wählen, wenn die Antworten in einer von Ihnen gewählten Reihenfolge präsentiert werden sollen. Oder Multiply Choice S, wenn die Antwortmöglichkeiten bei jedem Durchgang in einer anderen Reihenfolge angezeigt werden sollen. Nun kennen Sie die vielen verschiedenen Möglichkeiten im Lückentexteditor und sind bestens gewappnet, selber einen Lückentext zu erstellen. Viel Spaß dabei!